Aktien ähm, ist meiner Meinung nach das richtige Instrument, wenn du gewisse psychologische Voraussetzungen erfüllst. <lacht> ja, das wenn heißt, das ist ganz, also ganz wichtig ist, ist dass du, bei dass du Aktien nicht Panik, er, Panik ergreifst, wenn der Aktienmarkt gerade mal kheit. Und weiß, und das, das weiss man wirklich, dass jeder zweite Tag der Aktienmarkt kheit. Also wenn du die Zeitungen anschaust, ist wirklich so, jedes, jeder zweite Tag das ist effektiv so. Es ist, ist nicht übertrieben. Jeden zweiten Tag ist ein schlechtes Gefühl. Und wenn du merkst, das schlechte Gefühl, oder das, das nimmt dich zu stark mit, dann sind Aktien gefährlich, weil du sie dann verkaufst, wenn sie kalt sind. Also dann, wenn sie billig sind, verkaufst du sie. Mhm. Und du kaufst sie dann, wenn sie gestiegen sind, weil dann fühlst du dich sicher und dann zahlst du zu viel für die Aktien. Mhm. Aktien darfst du nur machen, wenn du sagst, mir ist egal, was die Aktienbörse macht, auch wenn es ganz schlimm in der Zeitung steht. Du musst dir einfach vorstellen, du musst dir vorstellen, es ist Ausverkauf. Oder? Wenn die Börse abgeht, heisst das Ausverkauf. Alles ist Discount. Und du kannst auch nicht Kleider im Ausverkauf gehen verkaufen, sondern du kannst sie im Ausverkauf gehen kaufen. Also dann, wenn es wirklich am schlimmsten ist, solltest du Aktien kaufen. Also das ist wichtig, musst du einfach das bewusst sein. Und das geht total gegen den Strich. Immer dann, wenn alle Leute sagen, die Aktienmärkte werden sich nie mehr sich erholen, sie sind so schlimm, sie sind ja noch nie gefallen und alle haben nur verloren, dann musst du eigentlich sagen, super, Schussverkauf. Also, das ist wirklich schwierig, ein schwieriges Thema. Aber wenn du heute die Situation anschaust, auf dem Bankkonto kommst du keine Zins über, auf der Obligationen hast du heute bei sicheren Schulter negative Zinsen. Also bleiben dir eigentlich nur noch Aktien von den liquiden Mitteln neben dem Real Estate. Und das ist vielleicht auch der erste Punkt, also wir müssen uns über Aktien unterhalten.